In diesem Multimedia-Tutorial zeigen wir, wie der vollständige Lebenszyklus eines Tuwel-Kurses im Verlauf eines Semesters aussieht. Im ersten Schritt kündigen Sie wie gewohnt Ihre Lehrveranstaltung in TIS an. Führen Sie danach die Anmeldung der Studierenden zur Lehrveranstaltung direkt in TIS durch. Der nächste Schritt betrifft die Ankündigung Ihres TuVel-Kurses -Well auf der TIS-Lehrveranstaltungsseite. Die Einstellungsmöglichkeiten für Ihren Kurs finden Sie in TIS unter dem Menüpunkt «Ankündigung» sowie im Unterabschnitt «E-Learning». Hier können Sie das Kurs Startdatum für den Kurs bekannt geben. Es sei vermerkt, dass bei Startterminen, die noch in der Zukunft liegen, nur die Ankündigung des Kurses, aber noch kein direkter Link zu Ihrem Tuwell-Kurs in TIS verfügbar ist. Anschließend können Sie Ihren to kurs direkt aus TIS heraus anlegen. Hierfür steht Ihnen der Button to kurs anlegen zur Verfügung. Falls bereits ein to kurs existiert, können Sie hier alternativ die URL zum Kurs angeben. Nachdem die soeben genannten Punkte erledigt wurden, können Sie zu Ihrem to kurs wechseln und gegebenenfalls die Kurseinstellungen anpassen. Die Konfiguration kann über das Zahnrad-Symbol bzw. Einstellungen durchgeführt werden. Es ist empfehlenswert, hier die COS-ID zu überprüfen. Diese stellt die Verknüpfung zwischen Tuvel und TIS dar. Die ID umfasst die Lehrveranstaltungsnummer und das zugehörige Semester im gezeigten Format. Also Lehrveranstaltungsnummer-Jahreszahl gefolgt von Semesterbuchstabe. Die Sichtbarkeit der tu kurse für Ihre Studierenden wird automatisch mit dem Erreichen des Kursbeginns aktiviert. Falls Sie die Sichtbarkeit manuell steuern möchten, können Sie das unter den Kurseinstellungen mit dem Parameter Kurssichtbarkeit ändern. Falls im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung weitere Personen mitwirken, können diese unter Teilnehmerinnen, als Lehrende oder als Tutorinnen eingefügt werden. Wenn Sie im vergangenen Semester bereits den gleichen Tuville-Kurs durchgeführt haben und Sie die Struktur bzw. die Inhalte der Lehrveranstaltung in das nächste Semester übertragen wollen, empfiehlt es sich, die vorhandenen Tuville-Kursdaten zu importieren. Dieser Arbeitsschritt kann mit Hilfe von Import auf der Kursseite vorgenommen werden. Wenn Sie aber den Kurs vollkommen neu aufbauen möchten, können Sie im nächsten Schritt die Arbeitsmaterialien, wie etwa Vorlesungsfolien oder PDF-Dokumente, in das TuVille-System -Well hochladen. Hierzu müssen Sie zunächst in den Bearbeitungsmodus gehen. Dies geschieht mit der Schaltfläche Bearbeiten einschalten. Um nun Arbeitsmaterialien verfügbar zu machen, Klicken Sie an der gewünschten Stelle im Kurs auf Material oder Aktivität hinzufügen und wählen Sie in der Auflistung den passenden Eintrag aus. Das Multimedia-Tutorial Überblick der Arbeitsmaterialien und Aktivitäten stellt hier alle Elemente einzeln vor. Sie können Studierenden nicht nur Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen, sondern auch eine Vielzahl an Lernaktivitäten wie Aufgaben, Diskussionsforen, Tests, Abstimmungen, Wikis und so weiter. Der nächste Arbeitsschritt enthält die Festlegung des Punkteschemas bzw. des Notenschlüssels. Dies finden Sie unter Bewertungen sowie Notenstufen. Nachdem Sie nun alle Einstellungen getroffen bzw. den Kurs mit Inhalten befüllt haben, können Sie die in TIS angemeldeten Studierenden in Ihren Kurs übertragen. Gehen Sie hierfür in den Bereich Teilnehmerinnen und Sie finden unter dem zahnrad den Eintrag TIS-Daten holen. An dieser Stelle können Sie nun unter anderem die Lehrveranstaltungs- Gruppen- oder Prüfungsanmeldungen übernehmen. Nun steht der TuVille-Kurs für die Durchführung Ihrer Lehrveranstaltung bereit und Sie können Aufgaben oder Tests durchführen und anschließend bewerten. Die Bewertungen nehmen Sie am besten direkt in den Aktivitäten vor. Nachdem Sie die Lernaktivitäten bewertet haben, können Sie die Noten nach TIS exportieren. Diese Funktion finden Sie unter Bewertungen. Gehen Sie dort auf Export sowie Notenexport TIS. Hier können Sie nun die CSV-Datei, die Sie in TIS benötigen werden, erstellen. Die exportierten Noten können Sie anschließend in TIS zur Ausstellung der Zeugnisse importieren. Nutzen Sie hierfür die Schaltfläche Beurteilungen importieren die Sie unter Durchführung bzw. Beurteilungen finden. Abschließend ist es sehr empfehlenswert, am Ende des Semesters den tuvel kurs samt Nutzerdaten zur Dokumentation der Bewertungen zu sichern. Die Archivierung kann unter dem Zahnradsymbol mit Hilfe der Funktion Sicherung durchgeführt werden.